Zurück zum Auslöser des U-Ausschusses. Das komplette Video werden die Mitglieder wohl nicht zu sehen bekommen. Derzeit prüft die Staatsanwaltschaft, welche Teile übermittelt werden. Für den Untersuchungsausschuss haben wir jetzt mal so geplant, dass wir ohne Video mal vor dem Sommer die Auskunftspersonen gut befragen können. Wichtig ist für uns, dass die Ermittlungsbehörden das Video zur Gänze haben, weil sich natürlich in den Passagen, die man nicht kennt, auch strafrechtlich Relevantes finden kann. Sind Sie neugierig auf das Video? Nein, ich bin kein Voyeurist, ja, sage ich mal. Aber soweit es notwendig ist für äh, strafrechtlich relevante Sachverhalte, wird es uns nicht erspart bleiben, dass wir es uns ansehen. Ja. Ist es Ihnen persönlich wichtig, das Video zu sehen? Ähm, nein, aber je mehr Theater darum gemacht wird, umso interessanter wird es.